Der See ist doch gemalt, so wie im Märchen steht der Wald und der Himmel muss ein Fotofilter sein. Wir rennten durch die Wiese, so als läge hinter diese unsere Kindheit und wir beide wären klein. Was war das für ein Tag? Was war das für ein Tag? Komm, lass uns fahren, solange sich der Motor dreht. Dann lass uns dort bleiben, wie einer von beiden geht, wie einer geht. Barfuß durch die Blätter und die Luft riecht nach Gewitter, der Tag hat sich langsam abgekühlt. Ein Tag so wie Ferien oder besser wie sich Ferien in den Tiefe der Erinnerung anfühlen, jetzt bitte nicht zu. Jetzt bitte nicht zurück, komm lass uns fahren, solang sich der Motor dreht. Dann lass uns dort bleiben, wie einer von beiden geht. uns fahren, solange sich der Motor dreht. Dann lass uns dort bleiben, wie einer von beiden geht.